Vanlife Tipp Nummer 4, ein Fenstersauger. Irgendwann wird jeder mal beim Vanlife mit Feuchtigkeit zu tun haben. Und die kann man ganz leicht mit einem Fenstersauger wegsaugen. Ein weiterer Tipp ist es, während der Fahrt die Hitze des Motors zu benutzen, den ganzen Raum aufzuwärmen und dann während der Fahrt die Fenster zu öffnen, um die ganze Luftfeuchtigkeit des Fahrzeugs leer zu saugen. So kriegt ihr nach jeder Fahrt euer Fahrzeug komplett trocken.